Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilenreview mit Martin und Martin. Genau. Man, wir ist echt ein bisschen mehr an dem Arbeiten, ich, damit das ein bisschen eleganter wird. Ich glaube, das ist die zehnte Sendung, oder? Fuck ja. Ab der 100. kriegen wir es hin. Die 10. Sendung. <lacht> okay. Frau Mann. Jo. Ja. Der Wahlkampf ist vorbei. Eine echte Soap-Opera. Danke. Endlich. Endlich, ja, es ist wirklich zart gewesen. Aber die Woche ist noch richtig fett in der Zeitung. Was los? Und wie du gesagt hast, Soap-Opera-mäßig, ja. Es gibt nicht nur diese Affären und ja. Schmutzkübel-Dinger, sondern auch wirklich GZSZ und Grace Anatomy Action. Die Partei haben sich gegenseitig verliebt, verlobt, verheiratet, miteinander geschlafen. Sie haben sich gegenseitig betrogen, sie, sie haben sie haben sich wieder scheiden lassen, jeder hat mit jedem, und am Ende sind sie gestorben und sind wieder auferstanden. Also, es ist wie 10 Jahre Crazy Night to Me, nur in zwei Monaten. Und in einer Folge. Ja, es ist grausig. Bestes weißt du Beispiel, der tätowierte Typ aus dem FPÖ-Video. Ja, das war doch schräg, oder? Und jetzt macht er für, hat er für den Kern zum Schluss dann Werbung gemacht. Also, zuerst den, dann den, dann den. What the fuck? Gott sei Dank ist vorbei. Mhm. Wir wissen zwar noch nicht, was passiert ist, aber. Ja, aber entschieden ist, ihr kennt das Ergebnis, also. Ja. Wir jetzt, nur nicht. <lacht> <lacht> und wenn, dürfen wir es nicht sagen. Stimmt. Du hast ja gute Verbindungen, gell? <lacht> Aus. Übrigens Verbindungen. Aus. Ja. Die Polizei, dein Freund und Helfer. Die sind super Leute. Wirklich, immer. Und die Woche hat sich auch gezeigt, dass also auch Montag in der Heute haben wir gesehen, sie sind andere Menschen. Wirklich, also es ist super. andererseits eben da mit, es soll auch wieder mal sein, dass sie sich irgendwas mit Sex bringt. Ich habe einen gewissen Ruf. Aber, aber ich muss ganz ehrlich sagen, du hast dich gebessert. Danke. Bitte. Danke, dass dir das aufgefallen ist. Ja. Ja. Ich habe schon lange keine Brüste mehr gegeben, keinen Sex. Gar nichts, gell? In den Kommentaren waren sie schon unruhig. Ich hab's schon mitgekriegt, ja, ja. Aber jetzt kommt's. Äh, Polizei, Hilfe für Sexpärchen. Pärchen. Ja. Ich hab die Handschuhe nicht mehr aufgebracht, und sind zur so lieber reingegangen. Das ist ja echt geil. Und die Polizei natürlich hat brav geholfen. Gell? Aber man sieht dann auch, dass sie nur Menschen sind, die Polizisten, weil aber sie oft für Vollpfosten bezeichnet werden, sie fahren nicht halt auch selber. Manchmal ging er posten. Wenn man da sieht, Polizei total schaden mit dem Golf. Die haben den Mistkewe ganz schön abkramt. Da haben die 48er wieder was zu tun. <lacht> den Kewe und das Auto. <lacht> Dienstag haben wir, eigentlich die ganze Woche mehr oder weniger voll davon, von diesem Vermummungsgesetz, dieses Burka-Gesetz, ja? Das ist so der Scheiß. Entschuldigung, der hat das überhaupt gesagt? Ah, das wird mir gar nicht sagen, das ist untersendend. Ja. das ja. Ja. Weil es ist. Ja, ich meine, wer das beschloss, aber es wurscht, der hat sich jetzt eh aufgerüstet. Eben. Aber man hat ja gesehen, man sieht ja jeden Tag, und es wird auch zukünftig sein, wie, wie, wie kurz gedacht und dumm die Geschichte ist. Wie kurz gedacht und dumm. Gut. gut, dass wir einen Wahlkampf haben. Genau. Also, wir haben ja da Polizei, Polizei, Daddy erlaubt, Hai nicht. Okay? Zwei ja, so schräge ist, Geschichte. Ja, es ist total sick. Es hat ja so der McShark, glaube ich, hat ein Kampagne, ein Store eröffnet, und hat da einen Mann in einem Hai-Kostüm rumrennen lassen. Bis die Polizei gekommen, und jetzt muss ich Mac straf Strafzahlen wegen Vermummungsgesetz. Der Polizei hat einen Bär als, als, als, als, als, als Maskottchen, und der darf rumrennen. Und das gleiche dran? Nein, unser Tommy fällt unter den Ausnahmefall künstlerische Darstellung. What the fuck? Die haben sich das ganz sicher so vorgestellt, wie sie das Vermummungsverbot genau. hat beschlossen haben. Wir wollen die Haie in Wien verbieten. Die absolute Diskriminierung gegen Meerestiere. Ja. Auf Landauszug. <lacht> In das Binnenland. Ja, aber das Geile ist ja dran an der Geschichte, die Heilgeschichte ist rund um die Welt gegangen, ja. von allen großen Networks gecovert worden, nur das dran ist, die Agentur, die das gemacht hat, hat selber die Polizei geworfen und hat dadurch diesen Skandal verursacht und hat auf die Weise mega geile Werbeeinschätzungen gekriegt. Gut gemacht. Da haben wir das Gesetz wieder mal ausgehebelt. Ich Sehr schön. Krotz ja. Also, Weiß nicht, ob du es gelesen hast. Es geht darum, dass in, in Norwegen äh, Frauen im Fußball gleich viel bezahlt bekommen sollen und auch werden wie Männer. Halbe, halbe, gleiches Recht für alle. Finde ich super. Finde ich gut. Find find ich dabei. Super. Und die Männer haben dort sogar ein bisschen auf ihren Gehalt verzichtet, damit die Frauen relativ schnell auf gleiche Ebene sind. Echt? Ja, das finde ich gut. Wenn das, das ist in aber selbstlos. wenn das in Österreich war, ja. ähm, naja, eigentlich den Herrn braucht man gar nichts zu zahlen. Die Frauen waren eigentlich die Gurden, oder? <lacht> hey, die Ösis haben jetzt, glaube ich, zwei oder drei Mal gewohnt, gell? Ja, wieso um nichts mehr gegangen ist. Na gut. <lacht> die heute war wieder ein bisschen der Zeit voraus. Oder weitblickend, oder was auch immer. Hast du das gelesen? Du meinst, Rasengruben 4 Kilo schwere Gramate aus? Ja. Also für's Oster etwas zu <lacht> Wir können einfach hinaus, wir müssen die Burka noch anstarten. Das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, wie dumm das ganze Gesetz eigentlich ist. <lacht> das ist so geil. In China lassen sich auch viele Frauen äh, operieren, damit sie irgendwie mal europäischen Ausland größere Augen kriegen und so. Und da sind dann drei Frauen äh, nach Südkorea gereist und dann haben sie nicht mehr zurück dürfen, weil sie nicht mehr so ausgeschaut haben wie auf ihrem Boss. Also praktisch, wenn man sich die Fotos anschaut, es schaut echt aus, als ob sie irgendwelche Halloween-Masken aufgesetzt mhm. haben. Also die würden in Österreich auch garantiert ihre Probleme haben. Genau, dort dürften sie nicht. Ausweisen ja. und bei uns dürfen sie jetzt nicht einreißen. Ja, genau. Aber es ist ja nicht nur das, es ist auch wieder so, ähm, wenn es jetzt kalt wird, und das ist ja echt das Problem, ja. wenn es kalt wird, dann knall ich mir Schal ums Gesicht, damit es Nase auch und das warm bleibt, oder? Ich meine, ich bin kein Fan von diesen Skimasken. -Ding. Das ist mir zu viel. Aber so einen Schal wirklich immer schauen. haben ja, jetzt so ehrlich, wird man im Winter dann gestraft. Nein. Hat sich überlegt? Ja, es hat sich überlegt, ich habe gelesen, ein Radfahrer hat sich vermummt, okay. in einen Schall, und der Polizist hat gesagt, nein, jetzt ist es nicht kalt, ich soll das weggeben. Also die Polizei wird in Zukunft bestimmen, ob es kalt oder warm ist. Ich können wir nur hoffen, dass wir keine Haarsblütler finden. Ja. Als <lacht> du, mir ist es schon seit langem bewusst, dass Hunde, und Katzenliebhaber sollen wir anfällig sein an Schlagschatten zu haben. Also speziell sind. Danke, bitte. Danke, du bist der, der Diplomat bei uns. Ja. Nichts gegen Hundebesitzer und Katzenbesitzer, wir haben es Äh, das einen heißt speziell. Kann, jeder kann einen Vogel haben. Genau. Manche hinter Gitter. <lacht> <lacht> Nein, es ist sick, es ist sick, ja. <lacht> da hat sie echt wer sein Wuffi auf die Brust tätowieren lassen. Oh, okay. und gut, dann kannst du das Kind tätowieren, das Auto, wieso nicht dein Hund? Aber in einer Welt, wo das passiert, ist eigentlich nur logisch und konsequent, konsequent dass auch so also ein Möbelhersteller, wir nennen keine Namen, aber man muss sie alles selber zusammenschrauben und meistens fördert rum, und jeder hat die heute gelesen und was, was da jetzt geschafft Genau. Ist. Also jeder besagt der Möbelhersteller, fängt an, Möbel zu verkaufen. Es gibt Hundenmöbel, Martin. Ich verstehe es bis heute nicht. Wir kommen im Club. Gut. Aber sie verkaufen Hundemöbel. Glaubst du, kann der Hund auch die Uhrzeit lesen von dem Bild? Wahrscheinlich gibt es Hundeuhrzeit. Hundezeiten, also oh, ob das eine Hundeuhr ist, dann glaubst du. Ja, wieso hätte ich das verstanden? Cool. Okay Martin. Freitag. Genau. Ich glaube, du bist dran, oder? Natürlich. Und? Und was ist ich... der Ausritt? Na, glaubst du, ich habe keine Meldung. Nein, was der Meldung? Natürlich! Ah, da liegt sie ja! Das, das ist von der Burgerliste! Alter! Valizio stimmt die Polizei also sonst hat man ein bisschen viel unterwegs in der Woche naja, aber man, kennen wir was dafür was genau. in der Zeitung steht eben also die Polizei hat jetzt herausgefunden scheinbar eine Ausnahmenliste äh, zum äh, Vermummungsverbot und da ist so, zur Rettung des christlichen Abendlandes steht drauf dass die Heiligen drei Könige ausgenommen sind ja. Das heißt, wir können die, unsere weißen Kinder bratschwarz meiner und die dürfen dann den Segen von Haus zu Haus tragen. Gott sei Dank. Ja. Und das Christkind ist auch ausgenommen, oder? Das Christkind, das steht zwar jetzt nicht drin, aber ich rufe mal stark. Ich glaub schon. was das ist Christkind und der Weihnachtsmann, die müssen doch schon ausnehmen, Nein, ja, der Weihnachtsmann nicht, die gibt es nicht, das ist eine amerikanische Erfindung, gesponsert von Cola. Nein, sicher nicht. Ein Weihnachtsmann ist ein dicker Mann, im roten Kostüm mit weißem Bart. Nein, das, heißt das heißt bei uns Christkind. Punkt. Das bei uns Christkind. Punkt. Was ist hier geschaut? Da sind wir uns aber nicht einig. Nein. Und dir bringt der Weihnachtsmann sicher nichts. Braucht er nicht, weil zu mir kommt das Christkind. <lacht> bei dir ist Und wurscht, zu dir kommt eh keiner. Weder Christkind noch weil... Schau ja, auf! Okay. Bist tut auch weh. Nein, Entschuldige, zu dir kommt das Christkind. Solange es was bringt, ist mir das wurscht. Gut. Okay. Mir ne, seid ihr Christkind oder Weihnachtsmann-Fraktion. Wäre interessant zu wissen, oder? Und ihr wisst ihr, Christkind. Weihnachtsmann. In die Kommentare. Bitte. Weihnachtsmann, Christkind. Falsch, richtig. ihr wisst es verkehrt herum, Genau. <lacht> In diesem Sinne eine schöne Woche und äh, ja ich gratuliere uns zur neuen Regierung. Es war verfrüht, oder? Es war verfrüht. <lacht> <lacht> ich glaube, wir werden darüber noch öfter reden. <lacht> yes. Ich glaube. <lacht> anyway, also, schöne Woche. Ciao. ciao.